Und damit begrüße ich euch hier zu einer weiteren Folge von Sim-Airport. Ja, wir haben uns das letzte Mal hier mit der, ja, ich sage jetzt mal mit der Innenausgestaltung äh, beschäftigt und machen jetzt tatsächlich auch schon Plus im Allgemeinen, ähm, dadurch, dass ich ja ein paar Mitarbeiter wieder entlassen habe und ähm, da ja auch hier zum Beispiel die Spielgeschäfte anlaufen und auch schon die ersten airlines hier den Flugbetrieb halten äh, machen wir natürlich jetzt mittlerweile plus. Das möchte ich jetzt äh, natürlich weiter ausbauen. Ähm, ich möchte mich jetzt noch nicht zum beispiel an den bodenbelag machen, das ist jetzt erstmal zweitrangig. Ähm, für mich wichtig ist es jetzt erstmal, dass wir sag ich mal die Einnahmen noch vergrößern. das heißt äh, heute wird es wahrscheinlich darum gehen ein zweites vielleicht sogar schon ein drittes gate hinzubauen. Und dass wir da natürlich dann ähm, mehr Kapazität haben, um auch mehr Flüge ähm, äh, natürlich äh, halten zu können. Und äh, das sollte das heutige Ziel sein. Ich bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Aber ich setze hier das auf jeden Fall mal auf Go, weil sonst nehmen wir ja auch gar kein Geld ein. Das wäre jetzt natürlich schlecht. So, das hier ist... Small, also S. Äh, ja, prinzipiell. Ich würde noch keinen von diesen Außen Gates benutzen, weil da ähm, blick ich ja immer noch nicht so ganz, äh, wie das jetzt geht mit diesem Bus Gate. Ähm, deshalb würde ich jetzt erstmal äh, Gates bevorzugen, die einen direkten Anschluss an das Gebäude haben. Ja, dann würde ich das Gate hier einfach das wäre nochmal ein S-Gate und nochmal ein L-Gate naja, das würde ich jetzt das würde ich jetzt erstmal nicht machen wir müssen natürlich jetzt erstmal dafür sorgen ähm, dass dieses Gate hier angeschlossen ist ein drittes Gate können wir dann Ungültige Platzierung. Oh, durch den Zaun wird das blockiert. Oh, okay. Zwei angeschlossene Rollwege an der Vorderseite erforderlich. Ay, ja, okay, dann müssen wir das hier mal kurz ähm, abbauen. Ich denke mal, das ist einreißen. Jo. So, jetzt wird es aber nicht mehr blockiert. Das ist jetzt so aber nicht geplant. Jetzt habt ihr keinen. Das ist schlecht. Was wird denn da? Was wird denn da immer noch blockiert? Ah lol, um den ganzen Bereich muss es frei sein. Ah, okay, okay, okay, okay. Moment. Dann mache ich mal kurz so. Heißt es mir mal bitte ein. Äh, wo ist denn jetzt der Rollweg? Bin ich jetzt ein bisschen durch? Ja, hier. So, jetzt passt's. Perfekt. Und dann bauen wir aber ganz schnell den Zaun hier wieder hin. Am besten gleich so. So, wie viel Geld haben wir jetzt noch? 30.000. Ja, ihr umgeht jetzt hier den Sicherheitsbereich. Das ist jetzt natürlich nicht so ganz das Wahre. Deshalb baut mir mal bitte ganz schnell hier diesen Zaun zu, meine Freunde. <lacht> Hallo? Hä? Wie können die denn bitte durch den Zaun durchgehen? Ihr macht da schnell zu, dass die... Nein! Oh nein, zwei Flüge wurden gecancelt. Oh oh. So, jetzt ist sicher, jetzt müsst ihr alle durch die See. Ach, du Schande. Okay. <lacht> Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal Geld verdienen. Das ist jetzt wichtig. Ähm, so. Gut, dann... Tun wir mal nee, nicht zuordnen, sondern wir müssen jetzt hier diese Gate Treppe bauen. Äh, benötigt Fundament im Stockwerk darüber. Ui. Äh ja. Äh, Quatsch. Nicht ausreichend. oh mein Gott. Dann muss das halt erstmal für die Größe hier reichen. Ja. Äh, Habe ich nicht einen Hausmeister? Haben wir uns nicht einen Hausmeister gegönnt, der hier ein bisschen aufräumt? Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Ah, kann ich nicht... Oh. den flughafen als franken erklärt Oh oh, kann ich nicht hier ein äh, darlehen aufnehmen geschätzte zinsen über zehn oh, prozent ja dann mach mal vielleicht nur 300.000 annehmen 50%?! Oi Das sieht ja ganz und gar nicht gut aus hier bei uns. Oha! Okay, wir müssen unbedingt dafür sorgen. Du bist übrigens nicht Gate B1, sondern A2. So. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass dieses Gate hier auch in Betrieb geht. Oh mein Gott, das ist ja... Uh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Achso, du benötigst immer noch sein so Fundament drüber. Hallo? Oh. So. Oh. Fundament. Oh. Dann wird das hier eingerissen. So. Hier kommt eine Tür rein. Kann ich das jetzt schon bauen? Nee. Nur im Erdgeschoss möglich. Ja, kann ich schon bauen. Okay, sehr gut. Gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut. Wir müssen schnellstens dafür sorgen, dass, wie gesagt, hier das Ding in Betrieb geht. Wie heißt das nochmal? Heißt das Gate-Schalter? Ja. So, also, dann machen wir mal hier und hier einen Gate-Schalter. Dann brauche ich aber auch wieder Personal. Was? Er fordert einen sicheren Bereich. Hast du den nicht? Den hast du doch. Verstehe ich nicht. Zuordnen. Da zuordnen. Da zuordnen. So. Ähm. Muss erreichbar sein direkt oder durch eine Tür. Ah, ah okay, weil ich hier wahrscheinlich... Oder? kommt das Spiel nicht. naja ah, ja, okay. Wahrscheinlich geht es dann weg, wenn ich ja. So, dafür brauche ich aber noch zwei neue Mitarbeiter. Wie sieht's mit dem Geld aus? Oh, es schwindet und schwindet und schwindet. Gut. <lacht> gut. So. Soweit so gut mal. Ähm Genau, dass es noch ein bisschen schneller geht, machen wir noch mal ein paar von diesen Ticket-Teilen hier. Oh, das war jetzt natürlich nicht so dumm, nicht so schlau. Abbrechen. So, gut, gut, gut. Äh, so, dann brauchen wir, haben wir dann alles? Im Grunde schon war hier das Gate. Bla bla bla. Ja, jetzt können wir hier eigentlich neue Flüge engagieren. Ich würde jetzt hier einfach mal die Lufthansa nehmen und alle annehmen. Äh, nee, nicht alle annehmen. Alle, die halt. Äh, du musst eigentlich können, um mehr als zehn Flüge pro Tag aufnehmen zu können. Ich brauche einen Kontrollturm. Wo kriege ich denn den her? Was bräuchte? Ein oder mehrere Flüge sind noch nicht. Du musst einen Kontrollturm bauen. Oh mein Gott, ja, ist ja okay. Chillt mal bitte. Wo kriege ich denn Kontroll. Oh nein, Kontrollturm. Dieses Objekt ist hinter einem Förderprogramm versteckt. Oh nein! Oh nein! Äh uh. uh, nee, nee, auch nicht. Forschung. Oh Gott. Wo ist denn das? Äh. Warte nach rechts geht's noch weiter. Ermöglicht zuzuweisen und Gepäckskinder. Nee, verbesserte Kartenkauf. Äh, ermöglicht bessere Check-in-Schalter. Nee, ne, nee, ne, nee, nee, nee. Lufthansa-Ops. Nee, Luftfahrt-Ops, oh, sorry. Erlaubt Einstellungen für Gates betreffend. Aha. Äh, Rolltreppen, Wartum, Einbahn Einbahnrollwege, ermöglicht es dir, sich mhm. überschneidende Stadion zu... Okay, äh, Bau? Ach nee, das ist so sinnvoll. Hä, und hinter welchem versteckt sich das? Ist da jetzt Polizei? Warum ist da jetzt Polizei? Oh, das ist wieder das Problem, dass wir Abfall eigentlich, das müssten wir hier eigentlich separieren. Oh ja, das können wir auch mal machen. Ich blicke gerade nicht so ganz, äh, wo ich jetzt das herbekomme. Und warum ist jetzt schon wieder alles ausgegraut? Vorhin, vorhin konnte ich zumindest ja noch welche anklicken. Okay, finde ich gerade nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Wir sind schon wieder im Minus? betriebsanforderungen Äh, bitte, was? Was sind denn die Flughafenbetriebsanforderungen? <lacht> Flight, Garuda, Indonesia. Äh, den da. Was sind da die Anforderungen? Okay, schauen wir gleich mal, ob das nochmal passiert heute. So. Gut. Ich mach keinen Plus. Das ist schlecht. Ich muss noch mal diese ein bisschen die die Gebühren hochsetzen. Oh Gesamt Oh Gesamtwert des Flughafens fast minus eine Million. habe ich gut gemacht. <lacht> Das krieg doch auch immer nur ich hin. Ich habe doch gerade eben ein Darlehen von 300.000 aufgenommen. Wo ist denn der hin? Das ist alles schon weg wieder. Umwelt. Ja, was ist Umwelt? Wenn, wenn ihr hier Bedenken habt zur Umwelt, dann solltet ihr nicht fliegen. <lacht> Scheiße. Also. Geld. Ne. Äh, äh, wo konnte ich das denn denn das mal einstellen? Hier. Ja, dann geht es jetzt halt ein bisschen nach oben, wa? So 1000, 2100 so. Habt ihr Pech? Hier, mein Flughafen braucht Geld. Best vor allem. Dass das Geld weg ist, das geht schnell, ja. Aber wo bleibt, wo bleibt, wo bleibt mein Plus? Ja, es könnte eigentlich schon fast der zweite BER hier sein. <lacht> Oh, Mann, ey. Das ist irgendwie auch noch nicht so ganz das Wahre, dass die hier über den Security-Bereich wieder zurücklaufen müssen. Das kann ja jetzt irgendwie auch nicht so ganz richtig sein. Ich würde jetzt fast schon sagen, dass wir ein bisschen ähm, das WC einstampfen. Und dann mal versuchen, dass wir den hier einen direkten Weg hier durchgeben. Das wäre dann hier der Durchgang. Hier wäre dann die Wand, das heißt, die zwei äh, mal demontieren. Ne, demontieren. Das hier auch mal demontieren und das auch. Die auch und die auch. Die auch demontieren, das auch demontieren hier. So, jetzt machen wir erstmal so. Das versuche ich jetzt einfach mal. Was ist denn löschen? Ah, oh, ja. okay. Ja, Wand blub blub blub blub blub. Große Fluginfotafel, Info okay. Infotafel große Fluginfo-Tafel. Mach die mal hier hin. Ah, sie warten da schon. Das ist schon mal gut. Dann machen wir das hier mal weg. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Wie kann ich denn das verhindern, dass die jetzt nicht da durchlaufen? Weil jetzt ist das jetzt hat das Ding kein sicheren Bereich mehr. Oh nein! Oh, ups, das wollte ich jetzt nicht. Was passiert, wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier? Den er kann diese Tür benutzen. Gibt es nicht. Äh, na, das gibt Das, das gab es zumindest früher. Ähm, da gab es so Türen, die nur in eine Richtung benutzbar waren. Äh, äh, gibt es hier auch noch Einwegpfad? Oh shit, das müsste ich. Das müsste ich erforschen. Aber es gab auch noch eine Türe. Und es ist sowas ähnliches. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Kaffee, Kaffee. Hier Kontrollturm. Ja, wow. <lacht> Müllcontainer, Mülleimer. Da ich kann ja man auch mal ein paar aufstellen. Wir haben Geld! Wir haben Geld! Sehe ich jetzt gerade. Oh mein Gott, wir haben Geld! Ja. Für die Schweinehunde hier unter euch. Die muss wir uns einen Saustall hinterlassen. Remote Sicherheitsstation. Pizza Pizzastand ist immer geil. Stadtbahn, Toilette, Tür... Rolltreppe. Bla. Nee, nee. Nee, alles nee. Gibt's es nicht mehr? Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Nee, gibt's tatsächlich nicht mehr. Das haben die jetzt wahrscheinlich gelöst mit diesem einen Ein-, Ein Richtungsweg da. Dann ist es so... Hmm, dann ist es so... Doch hier! Eine Sicherheitsgrenze ermöglicht Passagieren den Übergang in einen ungesicherten Bereich. So. Was meckert denn ihr jetzt? Hä? Warum halt die. Warum genau haben die jetzt gemeckert? Ja, ihr müsst halt hier weiter durch die Security. Ja genau! Genau, genau! Es funktioniert! Oh. Es funktioniert, ja. Baut mal schneller, bitte. Genau so soll es funktionieren. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt kommt ein Flugzeug, so. Genau, jetzt kommen die Passagiere. Das sind jetzt, glaube ich, aber gar nicht viele. So, jetzt laufen die hier durch. Genau so soll es sein. Uh, ist das geil. Sehr gut. Könnte ich jetzt vielleicht bitte noch irgendwie herausfinden. Achso, ist hinter einem Fotoprogramm versteckt. Oh, naja. Naja. Wait, was. Ach so. Ja, natürlich, dass da keine Flüge mehr stehen, wenn ich keine annehmen kann. Aber jetzt kann ich das hier vielleicht ein bisschen umsortieren. Dass wir den mal dahin machen. Dass wir das mal ein bisschen auf die Gates aufteilen. So, irgendwie. So, das sieht doch gut aus. Den setzen wir jetzt noch. Oh, jetzt habe ich den länger gemacht. So, sehr gut. Das sieht doch jetzt nicht schlecht aus. So, da wir aber schnell an Geld kommen müssen, mache ich jetzt mal schnell fast forward. Was ist jetzt hier? Waschbecken. Oh, Waschbecken habe ich, hab ich vergessen. Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry, sorry. So, jetzt habt ihr hier Waschbecken. Warum ist jetzt hier schon wieder... Die Müllab vor. Ähm, was ist da gerade passiert? Warum... Wir waren gerade im Bloß! Ah. Ah. Oh nein! Das ist schlecht. <lacht> ja, ob unser Flughafen überlebt oder nicht, sehen wir, denke ich mal, in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.